Das wird snyder Sniper irgendwo. Ja. Lange Richtung Süden irgendwo tatsächlich. Ich mal so spontan sagen. Ja. Okay, wir haben Richtung 223 Medic Schädel runter. Sind links am Gebäude von von mit dem Balkon Eine Gruppe. Ja. Ah ja, die sehe ich auch. Ja. da sind mehrere, da Vorne. Da richtig viele. Ja. Vielleicht Wir haben Massivkontakt der Infanterie Richtung Südwest direkt. Also 800 Meter sind das von jetzt. Ja, dann wir warten noch. Ja, ja. Alpha wow. von Bravo. Alpha. Information: Südwest-Distanz 800 Meter, massive Infanteriekontakte kommen. Ah. Verstanden. Mein MMG schaut auch drauf, aber es ist zwischen unseren Sektoren. Und Info MMG wartet noch bis Feind näher kommt bevor er feuert. Äh, positiv. Ist jetzt, sind jetzt in Bäumen verschwunden. Ab 300 Meter feuern wir. Bei MMG, ja, ihr könnt auch deutlich weiter weiterschießen. Ja, aber Treffen ist dann... Nicht ah, okay, okay. Ja, Selbst mit Auflegen. Ich habe ein Magazin gebraucht, um, das, äh, um den Sniper zu töten. Oh. Also. Okay. Wo ist die Treppe? Und das jetzt also, nicht, wenn, das wenn ihr den nächsten Sniper ist. habt, macht Meldung. Wenn die Distanz zu groß ist, dann nimmt ihn der DMR. Hallo, von Alpha. Ja. Ich weiß nicht, wo die Treppe ist. Oh. Rot, wenn ihr ja. Feinde auf Distanzen habt, die außerhalb eurer Reichweite <lacht> liegen, macht Meldung. Dann setzen wir den DMR drauf an. So, rot, ihr dürft verlegen Richtung Feuer vom MMG. Grün, wir decken jetzt wieder Osten. Da kriegt auch einer mit der Erde. Schuss raus. <lacht> <lacht> Gibt's nicht mehr? Der EP geht hoch, ich glaube schon. Da links ist noch einer. Oh, oh. Ja, sehen. Da kommt noch einer links. Es gab einen Äh, Alpha-Strete, könnten wir Vorwarnung, Vorwarnung für Katz kriegen, bitte? Scheiße, der ist weg. Wenn möglich. So verstanden, Cass wird äh, gerade angefordert. Bernd, äh, wir haben ähm, östlich, äh, nordöstlich. Weil die Leute äh, überein, wenn sie ihn hören. Rot, verlegen nach Osten, Was? Kontakte an der Mauer beim Geheft. Und bei den Palmen bei der Mauer war einer, schauen ob da noch weitere kommen. Grün, wir nehmen Südosten. Jetzt, oh, das hat zerfetzt. Also das war's. Ähm, Achtung, ich glaube 216 ist gerade wir sind in dem Haus verschwunden o, und o 6 verstanden Achtung, das ist Zivilist, ein 2 ja, ja, 1 2 Ja, ja, ich sehe, ich sehe, ich ihn. Kontakte auf 127 bei Sektor Grün Wir haben links vom großen Bulk noch drei Mann Rot, Kontakte bekämpfen auf 126. 2 3 Mann bei Fels Dr 200 Meter haben ja, 216 im Wald, 216 im Wald 120 320 Meter Grün, wir nehmen Osten Reload Klick, klick Ja, das hat sich immer ich, ich so falsch Zwei Kontakte 2,9 ja, Eine App geht auf Continue mit dem, mit dem, äh, äh, äh, äh Fragsprozess Lad nach Jo. Station wieder Aber keine der sind war Ich der sehe doch da mehr. war einer noch auf 220 irgendwo in Die Richtung So verstanden wir Da ist noch wir einer noch Wir haben Wir haben in Norden ein verlassenes Fahrzeug Alpha Bravo Hört Wir haben in unserem direkten Süden eine verdächtige Kiste Ich würde mein IUD zum Kontrollieren schicken uh, Ich bräuchte nur ein bisschen Feuerschutz ja, ja so also verstanden, gebe ich gehen. durch. Okay. Blau? Im Süden ist, ist eine System, Ver Wenn du auch mithörst, dann weißt du. Ja, ich weiß nicht, wie ich diesen 14-Kanal anschätze. Ja, passt. Ah, okay. Also dann. Okay, Simon, teile sie mit. Jo. Ich habe schon einen, aber jetzt packt das irgendwie rum hier. Okay. Also einfach Funkgerät mit STRG-T. Ja. Okay, rot wieder auf Osten okay. und grün wieder auf Südosten. Also geh mal auf Kanal äh, 1, also auf 100. Äh, uh, leider. Mit den ja, Minus, bin, ich, glaub ich, glaub ich. bin ich, bin ich, bin ich. Dann drückst du und. Achtung, wir bekommen Kontakte aus Nordosten, Bearing 035, hinter dem ersten Compound rein. Info, Kontakte auf 035, ja. ergo Nordosten, an Team Rot. 035. Kanal 4 mit 130. Somit Frage Anzahl. Das war's. Jetzt ähm, der hat nur einen gesehen, der von Richtung äh, Südost ich nach Nordwest gerannt ist, hinter den Bäumen. Nein. Jetzt war grad. Ja, so mit. Nein, egal, scheiß Er scheiß. hat nur einen gesehen, Team Rot. Ja, ja. Nicht. Die Einschusslöcher sagen 100, Südwesten! 200, 299? Äh, nein, nein, nein, Rot, Kontakte auf 150, Süd-Süd-Ost Grün macht den Sektor-Ost ja. Au, oh, da haben wir ganz viele Kontakte Doch, da ich doch Alphen, Lead, die Kiste hat sich als negative War rausgeführt Waren alle Lead aus, kein, aus, aus dem Lead? Äh, copy dann äh, Kiste dann. Simon, ja. übernimmst du, ähm, Lead-Funktion? Check, weiter Sektoren, clearen von Lead, äh, sichern und weiter, äh, schießen That's it die, in, da wo die Kontakte herkommen, aber Rot immer wieder Meldung machen, bitte weil das, weil, weil Ja, Chris hat's erwischt, aber ich stehe noch Alles klar, ähm du bist Wie genützt, schlimm hat ihn getroffen? Dir geht's gut. FDL wieder on Station Äh, komm mal aus dem. Okay, die, die ich, oh, oh. Ähm, ich mach die. die, die, die komm mal schon aus dem Rechtsbereich, wir gehen näher an der Mitte. Leg ich da <lacht> hin. Gut, glaubst du gar nicht. Nachladen. Das geht eigentlich nicht. Sch Schmerzen kommen jetzt langsam ein bisschen durch. Aber ist blöd, weißt du, wenn da gleich eine RPG oder so reinfliegt, das wäre. Ja. Ist genäht, oh. Tourney-Kit wieder abnehmen und kannst weiter. Äh, Schmerzen oder irgendwas in die Richtung? Ah. Ja, dann, äh, ja, Schmerzen ja, schon, das verschwimmt so das alles in die Okay, dann gebe ich dir jetzt Morphin. Süden 201 ja, hinter einem Stein. Ich bin hingekommen, aber Moment, ich prüfe nur schnell deinen Puls. Ja, kein das nicht sein. Stein, Ja, Gott, nochmal, er sagt, du hast keinen. Ähm. ja, das noch dran. Also, wenn du nur Schmerzen hast, dann will ich dich wieder an deinem Sektor sehen. Du kannst wieder vergiss das Tourny-Kit nicht abzumachen. Nee, mach ich grad ab. Das weg, das Rot wieder Deckung Ost, wir grün haben Deckung wieder Südost. Wieder rett. Ja, ich geh ein Stück zurück hier. Ja, ich auch. Ja, ich mal Balkon. Ja, ich guck ab. Da sich auch nichts mehr. Bin wir da. Ich denke, wir können damit rechnen, dass gleich aus der Richtung oder so ah. noch mal ein paar größere größere Angriffe kommen. Oh, Wo kommt denn das her? Geht das auf uns rein? Nee. Nee, nee, das geht, glaube ich, auf oben, aber das, ich, verdammt noch. Nee, wir sind die obersten, die sind unter uns, glaube ich. Achtung, wieder verstärkt Kontakt, da ist Richtung 259 Entfernung, circa 30. Da haben die Einschläge gehen das? oben ran, ran, nee, an die Decke. Okay. Also, die schießen auf uns, Team Grün. Ja. Aufpassen, dass wir es nicht. Ah, okay, ich sehe, die könnten auf uns schießen. Ich halte mal die Tür im, im Blick fährt. Yeah. Direkt. direkt. Ah ja, ich sehe sie auch. Blau, ihr äh, kümmert ah. euch immer viel zu sehr um die Sektoren, die euch nicht gehören. Ist das irgendwie die anderen nicht relevant für euch? Ich e wir müssen. E äh. gescheit, guck ich, guck ich gucken einseitig. Okay. Ähm, Achtung, Haus auf Balkon RPG! Da drauf, da dürft ihr drauf! Nice! Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mit dem normalen Gewehr besser triffst wie... Ja, ey, gut, du ich meinst es, glaube ich, auch ein bisschen genauer. Ja, ist auch, so, ist auch so gewollt. Das hat Dennis auch mal angemerkt, dass es ziemlich streut. Aber es ist, glaube ich, auch gewollt. Halt mehr für Suppression da. Das Problem ist, die, die Feinde... Weiß es direkt, ob ich auf die schieße oder nicht. Bitte? Die lassen sich einfach nicht suppressen, Die sind einfach... Ja, das stimmt. Naja, es sieht so, es sieht cool aus. <lacht> ja. Ja. <lacht> Bin ich für Ambiente da? Die Glühwürmchenkanone. kanone <lacht> Alpha, Frage, ist das Mörser, was ich da höre? Negativ an meine Uldis. Enemies close by, im Westen 250 Meter. 1 Alpha, ich gehe davon aus, ihr kümmert euch drum. So ist. Positiv. Ich südlich die ganze Zeit, Los. Da das, das geht auf mich. Aus der Stadt, äh, ich glaub glaube ich. Süden, Süden, Süden in dem Haus, mit Balkon. Dort. Moment, Moment, hier. Ah, das betrifft uns nicht. Innen? Äh, ja, im, im Gebäude drin. Ganz ja, ja. oberster Stockwerk, liegt der. 300 Meter. Äh, ich behalte das im Auge du kannst gerne wieder. Na, ja, das ist ein Hase, oh oder? Das die Waffe? oder irgendwas? Mein Gott, das ist ein gebrochener Arm vorhin. Nee, nee, machst alles falsch. Gut, passt. Den, nicht Immer Bernd, hart, bei dir alles? Oh, ja, kannst mich mal gern komplett fertig machen. Wir haben ja jetzt gerade Zeit. Also brauchst du eine Aspirin. <lacht> <lacht> ne, Schmerzen gehen eigentlich. Ich schieße nicht, ich gucke nur. auf den Kopf gekriegt? Ja, frage ich. So schwindelig fühlst du dich nicht wegen einer Gehirnerschütterung oder so? Oder es nee. dreht sich? Ne, ne, ist alles, alles, alles gut. Perfekt. So, verstanden, du kein Sichtkontakt. Dann kann ich dich wieder einsatztauglich erklären? Vielen lieben Dank. Äh, negativ, wir haben wieder Sichtkontakt. Also, okay. Guck mal gerade auch ein bisschen auf diesen Bergspitzen dahinter, ein bisschen, aber da sehe ich nichts. Ja. Ja. Der typ beim, beim Balkon zeigt sich. Warte, warte, warte ich mir mal ganz kurz einen Blick Richtung Westen zu werfen Achtung, Kass wow, macht einen hat. Airstrike auf ein Technical im Südwesten Bearing 289 bei Minarett, äh, unsere Seite, also östliche Seite davor, nicht kontakt Infanteriekontakte. Im oh. Nordwesten bei Minarett, unsere Seite davor noch äh, diverse Infanteriekontakte. MMG an die, kommen Hört. Alpha und Bravo, kannst du dir einen Gier als Unterstützung mal ein bisschen klingen? Hm. Nochmal? Ich hab's gehört. Welche Richtung? Nochmal, was willst du, Simon? Äh, haben wir eigentlich Leute, die auch Nahsicherung machen bei uns? Nicht so recht, wir hoffen, dass sie die alle von Entfernung kriegen, deswegen habe ich Minen angefragt. Check. Äh, welche Richtung für MMG? Anfrage Alpha? Ich habe nichts gehört. Haben die angefragt? Positiv. Alpha von Bravo? Alpha hört. Habt die MMG angefragt? Positiv nach Westen, Nordwesten momentan. Achtung, Check. Simon, hast gehört, oder? Ja. Team Blau, ihr ich verlegt darüber. Ja, pass auf. Uh, Rot, Rot ihr Norden nehmt Sektor Raum. Süd. Grün, wir nehmen Ost. Wir sind halt extra so close. Wir sind schon fast über der Straße MMG ausgerichtet. Ja, an die Leute, die die Südseite coveren. 194 kommt Infanterie rein. Fahrzeug. Ich war noch relativ weit. Ja, habt ihr gesehen. Da hinten auslaufen sie. Straving one! Ähm, hier Medic Bernhard, Wie hinter Stadt weiß, befindet Flott sich. Ich Nordosten im Rotes Compound Auto, Wahrscheinlich Zivil. eingefahren. Äh, Roter Pickup vermutlich mit Infanterie Infanteriebesitz. Nochmal, wo genau? Nordosten. Direkt vom äh, Nord Compound. Okay. Äh, Infanterie. Heilung? Ähm, Okay, wird von ähm, Alpha bekämpft. Okay. Ja, Medic, guck du bitte nach Osten, Norden macht eben schon Alpha. Wird weiß noch ein Technical aus Richtung Süden. Team Rot, das soll ein Technical aus Süden kommen. Wir sind, äh, noch keine Sicht, wir haben auch den Blickkontakt zu der alten Infanterie verloren. Die Regen, äh, gehen aber Richtung Westen. Bernhard, rotes Auto äh, am Marktplatz. Merik, du sollst hier nach Norden gucken, das ist Alpha-Sektor. Ich will keine Meldungen aus Bereichen, die mich nichts angehen. Du hörst ja, dass die oben schon die ganze Zeit über das Technical quatschen. Äh, technical äh, 171. Alpha von Bravo. Alpha. Krieg ich mein MMG wieder? Ja, jederzeit. Ich hab gehört. Dann MMG auch wieder Sektor Süden nehmen. Grün macht weiter Osten. MMG uns nicht. So, Benny, sorry, dass ich da so deutlich war, aber es gibt zu viel Konfusion, wenn wir uns die Sektoren teilen und dann hin und her funken. Deswegen wirklich nur unseren Bereich, die machen ihren Job und dann gibt's weniger Funkkonfusion. Hallo, was denn noch ein? Den oh, einen. der hat schon. Da sind noch mehrere auf 2-2. Ja. Wir haben ja Team Rot, Kontakte auf okay. 049. Offene Fläche in Nebermauer. 049. 9. Grün ausrichten, Südost. 049. Ja, der war da auf auf eine Fläche. Okay. Noch einer? Weg oh. Ähm Alpha aus Richtung 040 dürfte gleich ein einzelner Schütze in den Gebäuden vortreten Geister noch irgendwo dahinter Wiederholen 040, ähm, wo eben der Schütze auf 049 war. Weiter links hinter den Gebäuden ist noch ein der Schütze, der da irgendwo rumspringt. Lied von Bravo. Ist tot. Sehr schön. Frage: Bist du auf demselben Stock wie Alpha? Ich bin ganz oben, ich bin noch einen drüber. Check, danke. RPG 042 Ich behalte das RG so ein bisschen im Blick da oben nicht, dass sich da noch einer dran setzt Ja keine hinterm äh, Scheiße, du Arschloch Hat doch eine Mine hinlegen sollen Ist im Haus äh, 041 Oder Balkon 041 Erster Stock Bernhard Ja, ja. Ähm, das ja Haus den auf... Den Moment 200. Von südlich gesehen. Ja. Ah, die oh, haben schon ja. die ganze Zeit hingelegt, eine Lampe. Im ersten Stock, oder? Ja. Ja. Und da hat Blau auch schon eine halbe Stunde hingeguckt, da ist bestimmt nichts mehr. Ja, perfekt. MG ist ja. immer noch sauber da oben. Hinter der Ecke wäre doch eine super Wo Stelle gewesen. Wo ist gewesen. ein MG? Ähm, äh, Alpha, wir oh. brauchen mal den Medik auf dem Dach. Ja, da hat es getroffen. 202. Verstanden, er kommt vorbei. On Mobi. Hat keinen Puls. Ist auf dem Weg. Medic, schau dir mal einen von den Roten an. Wo? Ganz oben, ganz oben. Wenn mich jemand hören kann auf der 100, ihr werdet von Süden angegriffen. Copy Blau, ihr habt's gehört, oder? Süden. Äh, angegriffen. Check Blau. Fallschirmabwurf 0.51. Ja, Wie viele Fallschirmjäger? Ähm, okay, äh, es Gegenstand. kommen gerade Fallschirme im Nordosten runter. Nicht weiter identifizierbar. Ah, auf, ja, die Fallschirme waren handartig äh, versehentlich weiß. geschossen, aber ich keine. Äh, Explosiven Ja, Verstanden. Rot ihr guckt mir zu sehr Richtung ähm, Norden rein, das ist der Sekte von Rot. Achtung, äh von Alpha, Technik Entschuldigung. sich aus Richtung Norden. Wird von Kass engaged. Dieser kleine Compound im Nordosten, ist das unser Bereich oder das ist das Alpha Bereich, weil wenn was kam, kam das eigentlich immer von da. Na ja, Fairpoint. Fehlt noch. Ich frag mal Lead von Bravo. Technical. Le direkt Norden. Lead Frage, immer wieder Konfusion über Compound. Chicken im Nordosten. Frage: Deckt den Alpha oder Bravo? Weil da kommt immer wieder was rein. Äh, uh, chicken, chicken, chicken. wo ist denn Chicken? Das Gehöft im Nordosten ist Chicken. Ich hab vorher. Um, check, sollte theoretisch Alpha zu bieten. Ja, äh, wenn ihr könnt, schaut beide mal mit drauf. Es ist genau auf der Kante von euch. Mhm. Check. Mit Team Rot, Rot. Das und ja. Ab, äh, wer eher drauf kann. Wir behalten beide immer ein Auge drauf, Team Rot, weil wenn da häufig Feinde kommen, lieber zwei als zu wenige. Die Lücke können wir immer mit Team Grün schließen. So, so verstanden. verstanden. Einzelner Kontakt, einzelner. Entschuldigung, Bernhard, ich hab dich schon wieder Bernd genannt. Achso, äh, ja, hier, wir haben Stress, krieg ich das eh nicht mehr. Da höre ich immer BRN und dann weiß ich, das muss ich sein. <lacht> jeden ja, wenn halt so Fall einen Zivilisten haben wir hier hinten irgendwo rum ja. südlich rumzurennen. Okay, ja, hinter dem Felsen? Also, ähm. Zwischen den Häusern Mara habe ich ihn zuletzt gesehen. Blau habt ihr den Zivilisten im Süden in der Siedlung den schon den ausfindig den gemacht? Den, den Wer fragt? 66 auf äh, Seite. Alpha Lead. Hi. Was gibt's? es? Äh, wegen dem Nordosten Chicken? Chicken Compound. Das Problem ist, äh, aus meinem Stock habe ich da nicht wirklich Sicht. Ah! Sollen wir ihn ja, komplett wir übernehmen? Wir sind im Westen Empfangen, 400-500m Infanteriegruppe Wir können, also, Infanterie wir können, einsehen, in aber in können nicht über die Hügelkante sehen, also wenn das sich irgendwas an den Compound annähert... ...kriegen wir ihn mit, wir kriegen Ersten mit, wenn's rausläuft. Ah, okay. Ja, okay, ich, ich geb meinen äh, Leuten Bescheid, danke. Rot hat mehrere Kontakte nah und fern. Kommt ihr damit selber klar? Äh, noch ja, aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne helfen. Ah, negativ, mach das mal selber. Medic, schau du mal bitte auf Compound Chicken im Nordosten drauf. Rot Meldung geben, wenn wir überrannt werden und ihr es doch nicht mehr schafft. Alles klar. MMG Lead. Hört. Ich habe mal vorhin vom äh... F ähm, sorry, Richtung Süden viele Kontakte angesagt gekriegt, aber da kommt nichts. Okay, mal von Bravo. JTEC ja. hört? Frage, es kam Meldung vor zwei Minuten im Süden, viele Kontakte. Mein Team kann da nichts ausmachen. Frage, Status der Kontakte. Kontakte nicht mehr da. Okay. Check, danke. Besser ist das. Ah, ja, ja. Hörst du jetzt eigentlich mit auf? Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert es irgendwie. Das hat gerade so voll irgendwie gebraucht. Bis es... oh, alles klar. So, Rot, ihr habt wieder ein bisschen Luft, oder? Wir bräuchten einen Marksman. Ja Deck Peilung, Distanz 076, äh, 500 Meter. Alpha von Bravo. Alpha hört. Ja. Ziel für Marksman. Peilung 076, Distanz 500 Meter, Infanterist. Korrigiere 067. Korrektur, Peilung 067. 067, 700 Meter, korrekt. 500 Meter. 500 Meter. Okay, Rot, Alpha Lead hat gesagt, da die unter uns sind, sehen sie nicht so gut in Chicken rein. Das heißt, wenn in Doubt, gehört das Gehöft da drüben uns, das ihr vorhin angefragt habt, wie ihr damit umgehen sollt. Alles Nur, dass klar, ihr Bescheid ich wisst. Verstanden. Äh, geh mal Stopp hoch, ich glaube, von hier keine Sicht Verstehe, mir ein bisschen Panik macht die ganzen hohen Berge. Und Rot, der DMR kommt gleich durchs Treppenhaus durch, weist ihn bitte ein. Markt ich bin euch hoch, er hat von hier keine Sicht. Äh, Notfalls muss an <lacht> bravo ihn einweisen. Check wird an Treppenhaus abgeholt eingewiesen. Und dieser Dreckshase. Ich ein, das Jedes Mal denke ich, da läuft einer durch die Büsche. Medic, dann wieder Sicht Richtung Südost. Wie kriege ich <lacht> hier was rein? Ja, das kommt aus dem Sektor von Rot. Ich krieg's auch rein. Blau ist ruhig, also blau, Richtung Süd ist Oh. Äh, bravo, wir haben im äh, Cope Richtung Ost, äh, relativ close Kontakte, maximal 150 Meter lang. Ja, somit Hinter den Hügeln Ost? Ich sehe nichts äh, Zwischen den Hügeln, Der Rücken, die kommen zwischen den Büschen und den Hügeln durch Team Rot, Richtung Ost in den Hügeln, wo wir derzeit nichts sehen, jede Menge Kontakte gemeldet drauf. Auge drauf halten Verstanden Grün, macht wieder Sicht auf Objective Chicken. Oh, zu tief. Rot, bitte verteilen, geht mal ein bisschen weiter, okay. abfallen Richtung Süden, okay. ich weil ich, wir hier stehen. Rot, DMR, jalla, weg hier, weg hier, viel zu dicht. Das wollte ich gerade erwähnen. <lacht> DMR, du gehörst nicht zu mir, aber verleg mal bitte. Äh, mir wurde ein Kontakt hier angewiesen. Ich weiß, aber ich habe meine Roten jetzt wegbefohlen, weil wir hier alle zu dicht stehen. Mach, das äh, Land gewinnst. Entschuldigung, danke. Okay, dann treffe ich den aber nicht mehr. DMR? Okay, DMR, dann darfst du wieder. 062. Ach, wir haben... 062. Von ähm, Sie hier du siehst du es nicht. Okay, komm mal mit. Ach, mal die Gaunel. Ja, deswegen habe ich da die Ecke. Gemacht. Bernd, wir haben ungefähr bei 50, also nordöstlich 50 ja, ja. Äh, auf 200, vielleicht 150 Meter äh, Kontakte ja, in den Bäumen hinten. Äh, okay, ich äh, sehe sie noch Sprachland nicht. nicht. Ja. Äh, südlich. Ja. Hier ja. genau ja. auf 067. Der liegt da oben auf dem. Achtung, es wird ja, gegaut. Meter. Der liegt oben knapp unter der Kante. Ja, okay, ich schaue es mir an. Ich weiß nicht, So was sehe. Ja, ich oh, ich werd' geschossen. Medic, bist du noch heile? Jo. Mir geht's äh, bin noch quick, Liebe. So, Bravo, geht's euch noch gut? Wir direkt genau, aus 50 Check! 50 Grad kam der. Ja, ich hab's gesehen. Äh, da fand ich APG-Schütze aber auf äh, 044 Grad, in, direkt im Nordosten, hinter der Häuserkann, hat knapp drüber geschaut Hab's gesehen, ja okay, dann. Rot, habt ihr noch ja. die Kontakte im Osten im Sicht? Oder schon? Wir haben, Wir haben einen Kontakt im Süden Positiv aufgeklärt GBU, unseres Kass kommt raus Rot, dann bitte Sicht aufbauen, Richtung 040. Hinter dem Gehöft waren RPG-Schütze und da hat der Medic auch andere Kontakte gemeldet. Wow. <lacht> gut, ich hab getroffen, gut jetzt. Medic, grün, wir machen wieder wir den Südosten. Am Ende von Alles gut. Den von Werner? Ja? Rein? Braucht ihr mich noch, Alles oder... Ähm, deine, dir zugewiesenen Kontakte wurden bekämpft? Ich habe da nur eine Leiche gefunden. Okay, dann, wenn dich da keiner mehr anfragt, darfst du gerne wieder zurück. Vielen Dank. Okay, gern. Ja. Muss mal genäht werden, richtig? Leute, danke für eure prompten Reaktionen. Das funktioniert alles ziemlich gut soweit.